Herzlich willkommen zum wohl schnellsten Podcast der Welt. Ich bin Matthias Meindl und bei mir erfährst du alles rund ums Motorrad auf der Rennstrecke. Viel Spaß! Ich habe heute bei mir im virtuellen Studio, im virtuellen Podcast-Studio quasi, einen Rennstreckenveranstalter, der natürlich von der momentanen Krise schon beeinträchtigt wird und auch dementsprechend betroffen ist. Und äh, ich darf begrüßen unseren Frenki von GHMOTO an der anderen Leitung. Frenki, grüß dich. Ja, hallo Matthias, grüß euch. Äh, jetzt ist es natürlich so, erst einmal, wie geht's dir denn in der Situation? Bist du gesund oder bist du krank oder wie geht's da? dir? Nein, Gott sei Dank äh, alles wohl auf, äh, in meiner ganzen Familie und in meinem Umfeld wüsste ich nicht, dass irgendjemand krank ist, Gott sei Dank. Das ist auf jeden Fall schon mal super zu hören, bei uns Gott sei Dank, bis jetzt heute, heute auch nicht. Wie, was, was ist jetzt Dein Job? Du bist Rennstreckenveranstalter. Wir arbeiten ja auch viel zusammen, aber für die, die das nicht wissen, und Du lebst ja quasi davon, Rennstrecken-Events zu organisieren im Laufe der Saison, über die Saison hinweg. Und, und Dein Dei Job ist ja jetzt mehr oder weniger komplett stillgelegt, oder? Bin ich da richtig? Na ja stillgelegt viel vielleicht zwar von den Veranstaltungen vor Ort, die geplant gewesen wären, aber Büroarbeit ist eigentlich mehr als, als üblich zu dieser Zeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist jetzt so die momentane Tätigkeit, Wo bis jetzt, jetzt ein Haufen Leid da, die wo jetzt quasi anklingeln können und sagen, ah oh, scheiße und, und was, was ist jetzt da die, die Tätigkeit im Moment? Naja, ich muss, ich muss da ganz ehrlich sagen, also ich bin eigentlich äh, in dem Moment jetzt eigentlich fasziniert, wie ja, ich sag's fast diszipliniert die sind. Man merkt, sie haben jetzt auch andere Probleme, wahrscheinlich mit dem Job, mit einer eigenen Firma oder mit was auch immer und sind somit eigentlich. Also es hat, wie das Ganze ausgebrochen ist oder man das Ganze kehrt hat, ist bei mir das Telefon übergegangen mit WhatsApp, mit SMS, mit Messenger auch E-Mails und so weiter. Ich bin gar nicht mehr zurechtgekommen, dass ich das alles beantworte. Mhm. Ich habe dann, glaube ich, das Einzige gemacht, was man in der Zeit eigentlich machen kann, ich habe meine Homepage aktualisiert, einfach im Endeffekt dann mindestens zweimal am Tag oder jetzt halt immer, wenn es Neuigkeiten zu berichten gibt. ob aber auch den kleinen Absatz schon dass ich die Leute wirklich höflich ersuche, sie sind jetzt momentan von diversen, ich sage jetzt einmal unnötigen, Fragen einfach Abstand nehmen, einfach aus dem einfachen Grund, wir haben wir es beantworten nicht mehr geschafft und ja. äh, da gehen dann äh, logischerweise WhatsApp oder Messenger Nachrichten äh, oder E-Mails einfach unter und verloren und dann hat man vielleicht gar nicht geantwortet und dann sagen die Leute vielleicht nur, wird, der schreibt ja nicht einmal zurück, was alle die uns kennen normal für sich nicht so ist. Ich glaube, es gibt nicht viele, die schneller antworten wie mir, weil man ja eh im Endeffekt Tag und Nacht für die Kunden da sind nur wenn das natürlich so überhand nimmt, dass das Telefon gar nicht mehr aufhört, ja dann wird es halt schwierig und ich habe da eben den Absatz eingeschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich das eingeschrieben habe, auf die Homepage und habe hab natürlich über Facebook dann die Leute mhm. äh, aufgeklärt, dass äh, auf der Homepage News stehen und ich glaube die Leute haben das gelesen und haben ein paar Mal alle ein bisschen nachgedacht und haben verstanden, okay, äh, wann ich was Wichtiges habe, kann man natürlich jederzeit mich anrufen, nach wie vor oder E-Mail schreiben, aber diese unnötigen Sachen, weißt du schon, ist der Event jetzt oder nicht? Weil, ja, ja. warte, erstens, wir haben sehr viele Jahreskartenfahrer und zum Glück, und wir haben aber natürlich sehr viele Fahrer, die nur einzelne Events gebucht haben, ein oder mehrere, und wenn da jetzt jeder sein Telefon nimmt, dann denkt sie so, jetzt frage ich beim Frank auch schon einmal nach, wie, ja. wie sicher sind jetzt die Events, dann bricht das zusammen, das ja. geht halt leider nicht. Aber ich muss sagen, die Fahrer sind sehr, sehr, sehr äh, meiner Meinung nach gut und, und, und, und checken das und lesen einfach auf der Homepage noch was wir für den News Ende wie es mit den nächsten Events ausschaut. Zwar haben wir ja schon wir müssen, jetzt äh, Rijeka Grobnik und Misano. Und jetzt warten wir im Prinzip gerade, wie sie sich am Banone Ring weiterentwickelt. Zum ja. heutigen Tag könnte man schon sagen, wir sagen ab, nur das mit dem Absagen äh, aus veranstalter sich. da muss man natürlich aufpassen. Das wissen vermutlich die Leute ja nicht, nur Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich, weil ich glaube, dass das eh nix wird oder oder oder weil, weil man sowieso nicht einreisen können, jetzt Absage ja. oder der, der Rennstreckenbetreiber das absagen muss, weil wir ja gar nicht einig dürfen. Das ist ein großer Unterschied, zumindest vertraglich gesehen, was wir mit den Rennstrecken haben. Absolut. Ich, ich möchte jetzt auch dazu sagen, ich habe ja die, diese Welle, sagen wir haben da wirklich ein bisschen so laola welle erwischt. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo man festgestellt hat, okay, also es ist ja losgegangen eigentlich mit Kroatien. Kroatien sagt Einreiseverbot, ab Moment war ja Rijeka, das erste Frühlingsevent für uns ja gestrichen. Ab diesem Zeitpunkt ist schlagartig die Anfrage auch bei mir natürlich da gewesen, was ist los, was, was machen wir, was ist die Alternative? Und, und wir waren ja erschlagen von der Situation, ne? weil wir haben der ja selber, wir haben der ja, ja keinen Dunst gehabt, Was sollen wir denn jetzt machen? Wir sind ja dort gestanden und wir zwar haben telefoniert und dann hat man mit der Wand, aber du hast ja nicht gewusst, du hast ja. Ne? Und zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, hat die Leute schon relativ, naja, unangenehm gewesen. Natürlich, weil die, weil die haben sich frei, verständlicherweise, ja. Aber wenn man dann merkt, hat okay, wie ernst die Situation jetzt wirklich geworden ist mit bei euch in Österreich ja wirklich Ausgangssperren und und alle Grenzen zu dann hat man merkt, okay, das ist so ernst und dann, haben, und dann ist jeder eigentlich besänftigt worden, hat sich gedacht, oh, jetzt ist gerade richtig was los, jetzt ist gerade richtig unangenehm und dann, dann merkt man auch, wie dann die Prioritäten sich verschirmen und dann, dann verstehen die Leute auch. Und das ist auch der Grund unseres Podcasts heute, halt, dass, man, dass man die Leute verstehen, zu verstehen geben, was der was, was Veranstalter in dem Moment für Gedanken hat, was der arbeitet im Moment und uns eigentlich Existenzängste hat. Und, und auch die Message an die einzelnen Personen, die jetzt da ein gebühr haben und die äh, gebucht haben, dass man einfach sagt, okay, Leitels, wir, wir tun alles, was in unserer Macht steht, aber bitte seid Sie im Moment ein bisschen solidarisch, weil wir, wir können gerade nicht aus, wir können nichts machen, ne? das ist halt so. Ja, genau, genau so ist es und so wie wir zum Beispiel ein paar große deutsche Veranstalter da, äh, schon ein Schreiben <lacht> was der frissiges Verfahren eh ja, mhm. eh, eh, äh, äh, da halt, äh, hergezeigt wurde. Genauso ist es im Prinzip. Sie haben es im Prinzip auch, auch auf den Punkt gebracht. Ja, Wir sitzen eigentlich wirklich alle in einem Boot, um in ihren Worten zu sprechen. Also ja. die Rennstreckenbetreiber, wir als Veranstalter sitzen genau in der Mitte und der Fahrer. Und die Wahrheit ist, wir müssen jetzt einfach vernünftig sein, alle miteinander und schauen, wie kommen wir am besten aus der Misere raus, ohne dass irgendeiner zu einem großen Schaden kommt. Und ich glaube, schon die letzten, äh, in der letzten Woche, zumindest jetzt bei uns, ich kann jetzt, jetzt kann ich nur von mir reden, von unserer Firma. Äh, wir haben natürlich mit allen Rennstreckenbetreibern Kontakt gehabt und ich bin sehr positiv überrascht, dass, äh, da jetzt auch ein sehr großes Entgegenkommen ist, ohne jetzt auf die Verträge, äh, Punkt, auf Punkt und Beistrich zu beharren, weil mhm. die Leute können das vielleicht nicht vorstellen, aber unsere Verträge, was wir mit den Rennstrecken teilweise unterzeichnen, das sind eigentlich Webelverträge. Da ja. will man sie vielleicht besser gar nicht auf Punkt und Beistrich durchlesen. Aber alle Rennstrecken, mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte, also mit allen, wo ich heuer eine Veranstaltung habe oder wir von GMoto äh, waren, da war kein Einziger, der irgendwie jetzt gleich mal, äh, auf Stuhl hat oder irgendwas oder vielleicht irgendwie einen Vertrag in den Mund genommen hat, sondern ja, wir werden eine Lösung suchen, mit der wir alle leben können. Und genau das ist da passiert. Also die, die, die Leute müssen sich das so vorstellen, wir sollen ja monatelang vor die Strecken schon an. Ja. Und die, die, die letzten Wochen, je nach Fahrst Strecke, ist das unterschiedlich, aber meistens so acht oder zehn Wochen vorher ist der Event ausbezahlt, schon fertig von uns, also meine Events, äh, alle, was jetzt waren, März, April, Mai, sind alle schon vollkommen bezahlt und die Leute wissen ja, da geht es um viel Geld und darum äh, ist es ja auch so gut, dass die Fahrer jetzt nicht das Geld von uns zurückverlangen. verlangen, ja. auch nicht, wenn ein Event gesagt wird, weil das ist das einzige, was uns eigentlich in Schieflage bringen könnte, ja. weil wir kriegen das Geld von der Rennstrecke nicht zurück überwiesen, können wir auch schlecht fordern, weil sonst hätten die das Problem. und wir ja. bringen vielleicht die Rennstrecken um, ist ja nicht in unserem Interesse. Wir wollen ja, dass es nach dem Coronavirus gleich weitergeht, wie es vorher war, hoffentlich. Also äh, im Endeffekt muss ja je, jeder von uns äh, schauen, dass man heute halt mit zu so wenig... Verlust als wir möglich auszukommen und das ist, indem uns die Rennstrecken zugesichert haben oder wir zumindest haben es zugesichert, dieses Geld wird äh, weitergeschrieben zum nächsten Event oder ja. wenn, wenn heuer keiner will auch auf nächstes Jahr und das ist natürlich für uns total positiv, weil wir wissen, wir sind an unser Geld nicht gestorben. Und ja. In, in, in, die, in dem Sinne habe ich auch dann das auf die Homepage reingeschrieben, ich garantiere einem jeden zu 100 Prozent, er ist um sein Geld nicht gestorben. Ja. Er kann das, wenn ein Event da gesagt wird, bei anderen Events verfahren, also verbrauchen und wenn er äh, kein Event mehr findet bei uns, ist es kein Problem, schreiben wir natürlich auch ins nächste Jahr, kein Problem. Ja. Und ich habe es auch, auch gesagt. Sollten Fahrer dabei sein, die vielleicht in finanzielle Nöte kommen, weil er einen Job verloren hat oder irgendwas, einfach das werden, würden wir natürlich auch honorieren und uns solidarisch zeigen und denen würden wir natürlich auch das Geld zurück weil, wenn man eins nicht ne, ihm ist, dann ist das irgendein Fahrer der jetzt in, in irgendwelche finanzielle Nöte kommt, mhm. weil er bei uns uns die Treue schon gesagt hat und bei uns Events gebucht hat, dann würden wir ihm das natürlich auch. Zurücküberweisen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Wir wollen ja, dass der, wenn er sich wieder da fahren, hat wieder bei uns fahren kann. Ja, es geht ja, es geht ja mal nicht um den Einzelnen, der ja Einzelne, auch nicht der, der, der dich als Veranstalter oder mich als Coach in, in, in eine Problemzone bringt. Wir reden da vielleicht mehr, dass man das auch dem Zuhörer erklärt, mehr mit der Masse wenn man einfach mal so also eine Milchmädchenrechnung, sagen wir mal, die Rennstrecke kostet 50.000 Euro und die Eventgebühr kostet für drei Tage 500 Euro pro Nase, dann kann jeder jetzt errechnen, wie viel Geld dass das da quasi einbezahlt wird, um quasi diese Rennstreckengebühr zu deckeln und mit, mit, mit ein bisschen Glück auch dementsprechend einmal mit einem, mit einem Plus rauszugehen. Das ist einmal die, die Milchmädchenrechnung. Und ich denke, ich sprich da auch im Namen aller Veranstalter und es ist auch völlig egal, wie groß der Veranstalter letztendlich jetzt ist. Ob das jetzt ein Speer, ein Habenegger, du oder oder oder wie auch immer ist, wenn da jetzt drei, vier Events wären, da wo die alle Nenngebühren rückbezahlen müssten, ich weiß nicht, wie viele Veranstalter am Ende noch da wären. Weil <lacht> Einfach mal so aus das Gefühl ist, gesagt. Das ist das ist das ist genau genau das ist die Thematik. Einzelne tun uns nicht weh, das, das, das machen wir definitiv, ganz, ganz eine klare Geschichte. Ja. Äh, Wenn alle meiner 160 Fahrer, die ich eingebucht het, gehabt habe, beim BU1 in jetzt das Geld zurück wollten äh, und das Ganze beim nächsten Event äh, am Pannonia und beim übernächsten Abend passiert, dann wird es natürlich, äh, ist eine Situation, wo man mal schauen muss ja. logischerweise nicht, weil wir haben, ich glaube, wir haben Glück, weil wir haben eigentlich die letzten paar Jahre wirklich das Glück gehabt, dass wir eigentlich bei jedem Event so gut wie ausgebucht waren oder auch ausgebucht waren und wir haben gut gewirtschaftet und in Wirklichkeit äh, <lacht> Gott sei Dank äh, dieser Polster da, den wir ja ohnehin brauchen, deswegen haben wir hier zum Beispiel seit seit Gründung meiner Firma noch nie Auszahlung gemacht, außer meinem monatlichen Gehalt einfach, weil wir ja im Herbst immer die Rennstrecken auszahlen müssen und das ist ja mhm. so viel Geld, über das Jahr gesehen, wo man, wo, wo man einfach den Booster braucht und das ist natürlich in so Notsituationen wie jetzt natürlich sehr, sehr gut, also ähm, solange die Leute jetzt alle so bleiben, wie jetzt in den letzten Wochen reagiert haben, sehe ich den Ganzen äh, relativ positiv entgegen, ich bin sowieso ein positiver Mensch, ich sage sowieso immer und ich glaube, wenn, das, was die Regierung in diese getroffenen Maßnahmen, ja, ja. Und, dies, und die Solidarität aller, die die da ernst nehmen jetzt, und, und ich glaube, wir Motorrauffahrer sind in Wirklichkeit ja eh bekannt dafür, dass wir ja eigentlich eh zusammenhelfen und, und, und, und, und, und da ist ja sowieso üblich, mehr oder weniger, dann bin ich zuversichtlich, dass der Spuk ein äh, äh, baldiges Ende hat, und ja, okay, dann haben wir halt vielleicht im März, in April keine Veranstaltung gehabt, wenn es blöd hergeht, vielleicht muss man, weiß ich nicht, keine wie es weitergeht. Vielleicht ist er äh, im Mai noch nicht sicher, aber nichtsdestotrotz, es gibt definitiv eine Zeit nach dem Coronavirus und ich glaube, dann sehen wir sie halt verspätet her in der Saison, aber wir werden uns alle hoffentlich wieder auf der Rheinstrecke sehen und unseren Spaß miteinander haben. Ja, das, das Ganze kann man natürlich nur, nur befürworten und äh, hoffen. Und ähm ja, wir hätten alle nicht gedacht, dass das insofern sich so, so ausweitet, Wir haben ja von Anfang an Kontakt miteinander gehabt und dann haben wir noch beide gesagt, na naja, ja, schauen wir mal und hin und her und, äh, gehen. aber dass das so, so eine Ausmaße angenommen hat. Ähm, aber im Endeffekt ist es jetzt wichtig, dass die Leute tatsächlich äh, die, diese, diese, diese Sachen befolgen, die vorgeschrieben haben, um, um, das einfach ein bisschen zu verlangsamen und umso, umso schneller das passiert, umso, umso schneller sind wir auch wieder zurück. Sage ich sag jetzt mal, im normalen Leben. Ja. Sonst würde man ja jetzt halt das, was man jetzt gerade machen, ja überhaupt nicht machen. Sonst gäbe es da auch kein Gesprächsthema drüber und selbst wenn es ein Gesprächsthema geben würde, dann würde ich bei dir äh, auf der Terrasse sitzen oder würde halt man bei dir in der Box drin sitzen und nicht <lacht> du zu Hause und ich genau, bei mir. Also genau. das ist ja eher Wahnsinn eigentlich. Gell? Die, ähm, das stimmt. Das stimmt definitiv, ja. Genau. Ähm, wie schaut es jetzt, jetzt da in Zukunft aus, wie die ich meine, man kalkuliert ja, ne? du kalkulierst gewisse Dinge du hast der Transportfahrzeug, du hast Mitarbeiter, du hast deine Rennstreckengebühren, du hast Unkosten, Versicherungen etc. Du kalkulierst einmal ein, dass was kaputt geht, du kalkulierst einmal ein, dass du mal krank wirst, dafür hast du einen Ersatz, den du dann bezahlen musst letztendlich. Aber ich meine, sowas in keinem Businessplan der Welt steht das drin, dass wir uns für sowas wappen sollen, ja mehr oder weniger. Äh, und vor allem mir als, als Eventbetreiber, oder ich meine, ich bin jetzt kein Eventbetreiber, aber ich habe meine Coachings und die Leute haben mich auch gebucht und die haben bezahlt. Und jetzt müssen wir natürlich auch schon, dass wir die auf die anderen Events, genauso wie du auch, ja verschieben. Aber was machen wir jetzt so eigentlich in Zukunft? Und mal so aus Zukunftsplanung, kalkuliert man sowas in Zukunft ein? Geht das? Nein, ich glaube nicht. also. also ja, ich ist schwer zum Sagen. Ich, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube ich glaub im Endeffekt weil alle Fahrer wirklich so vernünftig sein. Ich glaube, so wie ich, ich hoffe, deinen allen Veranstaltungen geht relativ gleich wie mir, dass man wirklich, dass ich jetzt wirklich sagen kann, weil ich glaube nicht nur, dass ich das Glück habe, lauter Leute bei meinen Events zu haben, die jetzt so vernünftig sind, Und das zergiert mir jetzt keiner, es will keiner Geld zurück. Uh, die wissen alle ganz genau, sie können sich auf uns verlassen, die, die was uns kennen, ja sowieso, und die ja. die Vereinzelten, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, weil sie im den ersten bucht haben, die werden vielleicht, wenn sie mit anderen Leuten reden, auch erfahren, dass wir eigentlich ja eh bekannt sind, dass wir sehr tolerant sind, sowieso, und jeder, der mich kennt, weiß, was ich für ein empathischer Mensch bin, also ich denke mir sowieso immer ich in einen anderen Enden, die Bühne kaum was schlecht logischerweise, und, ähm, also so gesehen, bin ich vielleicht jetzt, eigentlich eh in einer Situation, wo ich sage, ich bin momentan guter Dinge, dass das einfach jetzt mit Verzögerung vor zwei Monaten klar haben wir einen Gewinn Gewinnausfall. Es sind jetzt schon zwei Veranstaltungen, die sind schon angesagt und das, ähm, ja, es könnte natürlich sein, dass jetzt weitere Veranstaltungen folgen. Es schaut momentan mit den Ungarn-Veranstaltungen ganz so aus, ja. Mhm. ja ich habe da zum Beispiel, zum Beispiel heute schon eine E-Mail gehabt von einem, der relativ forsch geschrieben hat, so, auf die Art, ob ich so, warum ich nicht endlich meiner Verpflichtung nachkomme und diesem Event absage, wo doch schon so viele tausend leider an Corona gestorben sind, da müssen die Leute <lacht> ein bisschen Hintergrundwissen auch haben. Erstens einmal, keiner sagt uns, was in vier Wochen ist. Ja, keiner exact. weiß es. Ja. Er weiß es auch nicht. Also, wir wissen nicht, ob es die Sanktionen so lang gibt, wir wissen nicht, ob, ob die, ob das so lang die, die Steigerungsrate mit den äh, Leuten, die sie infizieren, so lange geht, wir wissen es nicht. Wir, wir, wir können Vermutungen aufstellen und und uns Statistiken anschauen, aber es gibt ja doch überhaupt keinen Grund, heute eine Veranstaltung abzusagen, die in einem Monat ist. Warum? Es war ja. ja keiner einen Monat vorher weg oder ich habe keine Leute, die einen Flug buchen oder irgend sowas ja. oder oder so. Also im Normalfall äh, muss denen Leuten ja auch reichen, wenn man 14 Tage vorher sagt, der, ja, ist ja jetzt, momentan ist ja sowieso Stillstand, das ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, ja ich muss das wissen, ob man da frei nehmen muss an dem Wochenende oder nicht, glaube ich nicht. Also die Leute müssen unsere Perspektive auch ein bisschen sehen. Es macht einen riesengroßen Unterschied. Ich, ich habe es am Anfang schon gesagt, ob ich jetzt aus, von mir aus äh, unten am paar anrufe und sage, meine nächsten zwei Events im April, die cancel das die, die sage ich ab, oder ob er mich anruft und sagt, die Regierung hat Maßnahmen beschlossen, ihr könnt nicht zu uns nach Ungarn, ich muss diesen Event stornieren, das ist ein riesengroßer Unterschied, ja. rechtlich gesehen. Und das ja. müssen die Fahrer einfach verstehen, dass das so ist. Weil, wenn es nicht so war, hätte ich vermutlich auch aus Vernunftgründen, zumindest den, der in ersten april -Wochenende ist, schon abgesagt. Aber ich kann gar nicht wirklich gut. In Absprache mit dem Pannonerin kann ich schon, aber der hat mir zu verstehen gegeben, äh, warten man noch übers Wochenende ab, wie sich die Situation entwickelt und was die ungarischen Gesetze, äh, weil eigentlich sind ja alle Ausgaben nur gesagt worden bis 1. April. Richtig, ja. Und unsere Veranstaltung ist von 3. bis 5. Also hat er gemeint, warten wir jetzt noch und nach dem Wochenende am Montag werden wir gescheitert sein und wenn hier am Montag, das ist dann glaube ich da der 23. Ja. Absag ist uns ja noch immer 14 Tage vorher. Also, ich glaube, da hat ja keiner dann irgendeine Schwierigkeit, dass er, dass er, nicht, und finanziell sowieso nicht. Das habe ich auch hoch und heilig versprochen und habe es auf der Homepage geschrieben. Es bekommt definitiv jeder sein einbezahltes Startgeld gut geschrieben. Ja. Das ist so. Ah. Für irgendeinen anderen Event im Heiligen Jahr, wenn es ihn dann findet und wenn es im Heiligen Jahr keinen findet, dann auch natürlich für 2021. Eine ganz, ganz eine klare Geschichte und klare Ansage und da kann mir jeder ja, ja, ein Wort und bei der Hand nehmen. Das, das, das, ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ich glaube aber nicht, dass da jemand zweifelt. Ich glaube, dass die Leute einfach alle ein bisschen nervös sind, genauso wie wir auch nervös sind, in eine andere Richtung sehen. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, es ist natürlich jetzt schon auch so, dass ich auch meine Sachen, was das anbelangt habe noch nicht abgesagt habe, äh, weil ich natürlich auch sage, okay, ich warte jetzt einmal diese zwei Wochen äh, gestartet von dem Tag an weg, wo die ganzen ähm, Shutdowns waren. Ne? Also ja. ob die Shutdowns ja irgendeinen Sinn und Zweck erwirken, sehen wir ja quasi erst von dem Zeitpunkt, wo sie gemacht worden haben, bis zwei Wochen. Hat sie da genau, die Fallzahl ja. stabilisiert oder, oder, oder weniger werden sie nicht werden bis dahin, aber zumindest stabilisieren, dass man sagt, okay, die Kurve wird flacher. Dann kann man sagen, okay, äh, das ist... Weg der Besserung irgendwo in der Richtung, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, wie man jetzt gesehen hat, die letzten Tage und die letzten Wochen, ich bin vor was ist denn heute, heute ist, ist Donnerstag. Ich bin vor äh, nicht einmal ganz zwei Wochen bin ich noch nach Spanien runter runtergeflogen und habe, weiß ich, wir ich haben noch ein Event abgehalten. Ja. Da hat noch keiner an sowas gedacht. Ah, wenn man gewusst haben, okay, es ist problematisch. Italien hat ein Riesenproblem und so. Aber keiner hätte das wahrhaben wollen, auch wenn schon ein paar Verschwörungstheoretiker davor geredet haben, aber wir haben dann nach Spanien runtergeflogen, mein Sprinter stand da schon unten, wir haben den Almeria Event gemacht und dann haben wir glaube ich telefoniert, da bin ich schon, mal ein bisschen, na, da waren wir schon ein bisschen skeptisch mit der ganzen Geschichte und Kroatien hat dann das Einreiseverbot gemacht und am letzten Tag, das war das, der Freitag, an dem Freitag bin ich im Turn draußen gewesen, in Almeria auf der Rennstrecke mit einem Schüler und wir kommen rein. Und in dem Moment, wo wir reinkommen, haben alle Leute in der Box, haben, haben fluchtartig alles zusammengepackt und, und, und eine sprinterei gerannt und sagen, hey, was ist denn da los? Dann sage ich, was ist los mit euch? Ja, die, die machen wahrscheinlich die Grenzen in Frankreich zu. Und ab dem Zeitpunkt war, wie wenn einer einen Schalter umgelegt hätte. Ich meine, damit hat ja niemand gerechnet zu dem Zeitpunkt irgendwie, das war nicht, war also mir nicht bewusst gewesen. Ich, ich habe das Thema ernst genommen, aber dass das wirklich so krass kommt, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann haben wir natürlich auch fluchtartig alles zusammengepackt, haben wir alles nur geschmissen und haben, haben losgefahren. Wir haben wir fahren jetzt los und wir fahren so weit, bis wir kommen und dann haben wir letztendlich um zwei in der Früh in Perpignan, also quasi haben wir noch in Frankreich reingekommen und haben da dann ins Hotel gegangen, hauptsache wir haben immer in Frankreich. Weil ich meine, die Horrorvorstellung in Spanien bleiben zu müssen, in der Situation. <lacht> ja, ja, das. Ich ja, kann ich mir vorstellen. ja, also, absolut, absoluter Wahnsinn. Und, und, und, das war wie, wie wenn du einen Schalter umgelegt hättest, von, von, na ja, ist nicht so ganz toll und so, und Leute, immer ein bisschen, und da es immer noch ein paar gegeben, die sagen, na, das ist sowieso, ist ein Panik machen sowieso ist er Schmarrn. Und, und dann war, pam, und dann war das auf einen Schlag vorbei. Und dann ist du erst ein bisschen bewusst worden, dass du denkst hast, und dann sind wir an die französische Grenze gekommen, und dann stehen da tatsächlich vermummte, also einbandagierte Polizisten, die um zwei in der Früh oder um halb zwei, was war, Fiebermessen haben mit einem Infrarotmessgerät. Ich meine, ja. allein die Tatsache, wenn du da hinkommst, im Jahr 2020, da, da, da, da, da, da denkst du, du spinnst. Also, das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Un, unvorstellbar, Unvorstellbar, unvorstellbar. Und dann fangst du natürlich selber an zum Spinnen. immer ich mein, wenn die da dort stehen und haben, ich, vollkommen maskiert, dann bist du im Hotel und du, du, du hast bevor, dass du dein, dein, dein Handy oder, oder irgendwas auf, aufs Nachkasten legst, gell? dass du das Desinfizieren fängst an, oh, so einen Scheiß zu machen. Weil ich mein, du bist komplett irre irgendwann, ja? Weißt kann immer nicht mehr weiß, wo ja, ja, ist, es überall, ja. Also, war, war, war nicht, war nicht angenehm. Also, wir waren auch froh, wie wir da waren, wir sind heilig heimgekommen. Um und ja, aber gut, wir müssen jetzt schauen, wir müssen die Zeit umbringen, deswegen machen wir jetzt auch da ein bisschen Podcasts, mache ich morgen mit dem, dem Hilfer mhm. Christoph ein bisschen einen Podcast über Technik etc. Genau. Also dann wir da ein bisschen die, die Leute ein bisschen unterhalten, ja. dass wir einfach, Ge äh, das war jetzt, war jetzt auch mal ein wichtiges Thema, dass die Leiter mal ein bisschen einen Einblick gekriegt haben in die, in die Thematik, äh, wie es jetzt dir als Rennstreckenveranstalter in der Situation geht. Ähm, welche Gedanken du da hast, welche Tätigkeiten du im Moment hast und ähm, dass, es, dass sie dir leider keine Sorgen machen müssen, um ihre einbezahlte Nenngebühr <lacht> zu machen. Natürlich. Das ist die Message im Endeffekt. Ja, in, in der jetzigen Situation <lacht> bin ich eigentlich, du, du warst ja vermutlich so ein an und für sicher Familienbetrieb, nicht? Ja. Meine, meine, meine Frau hilft mit mein Schwiegersohn, meine Tochter, wir helfen alle mit. Wir haben, wir haben zwei paar Positionen vor Ort, die dann so tageweise bezahlt werden, aber wir wenigstens außer unserer Familie an und für sich, sage ich, mal. und wir haben auch das Glück, dass unsere Struktur an und für sich relativ schmal gehalten ist. Wir haben halt nur an Sprinter nicht und und und, und Wohnungen und dem nicht für, weiß ich nicht, ein paar Aufleger wie, wie manch ja. andere große, da ist wahrscheinlich das Ganze auch nicht, nicht nicht so viel besser dann, nicht? Also da ist halt ja im Endeffekt jetzt in so einer Situation bin ich vielleicht wieder besser dran auf jeden so Fall. Über das Ganze, ja, weil, weil, weil man sich einfach leichter durchhursten mag, sozusagen. Ja, ja, glaube ich glaube äh, persönlich jetzt, nicht? Ja. Also ja, du, ich glaube, ich glaube glaub persönlich ehrlich gesagt nicht, was du teilweise im im im im Fernsehen, wenn du diese Sendungen alle anschaust, äh, diese dass das bis in den späten Sommer hinein dauern kann. Wow. Also ganz ehrlich, bei, bei allem was man sich vorstellen kann, aber erstens, einmal, ich glaube ich, würde man es wirtschaftlich nicht aushalten. Richtig, ja. Nicht, nicht jetzt hier als kleiner Veranstaltung oder, ja, oder glaube, die Veranstalter, sondern die generelle Wirtschaft ja. in Europa, das war alles ein Kollaps, und das so ewig dauert und wenn man sich das anschaut, wie, wie gut die Maßnahmen eigentlich alle treffen und wie, wie, wie äh, gut, äh, auf gut gesagt so Klar, eigentlich die Zahlen aufgegangen, wo die, die Ansteckungen mehr werden, weil das ist ja klar, dass jetzt die nächsten zwei Wochen oder drei Wochen diese Zahlen noch aufgegangen durch die Inkubationszeit. Ja. Das ist ja alles klar, aber, aber die, die neuen Ansteckungen gingen wesentlich zurück, definitiv. Und dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das jetzt drei Monate dauern kann oder so. Das ist das, das, ist das was ich nicht man Allein in China nicht. In China. Ja. Äh, Wann ist denn ausbrochen? Und heute haben die null neue? äh, in Wirklichkeit sind der größte Teil zum Glück, bis auf die, die weiß mit nicht, 3000, was gestorben sind, das ist sehr wahnsinnig Wahnsinnszahl, aber es war ja trotzdem heute halt die glaube ich, weiß nicht, 90.000 infiziert, aber, aber, oder, oder, nein, noch mehr, noch, noch, noch viel mehr, nein, Kino, ich, äh, äh, in China, glaube ich, waren es 280.000. in China, ja genau, 80.000 infizierte, 3000 Tote circa, aber, aber, aber, aber, ich glaube halt, dass bei uns zum Glück sehr früh dieses äh, ganze äh, die, Regier die Regierungen nicht so schlecht reagiert haben und das einfach so rigoros alles gemacht haben, weil das, das ist das, was es relativ gut unterbinden kann, dass sich das so nahisch schnell verbreitet in Wirklichkeit. Und somit, glaube ich, ist halt auch der Zeitraum relativ kurz, weil ich glaube, Gar nicht, dass jetzt von Österreich die Zahlen zu sprechen, zum Beispiel, die so unendlich hoch auf die geht und somit wird es mit den Neuansteckungen nicht alles nicht so. Also, ich, ich, wenn mir jetzt einer sagt, es könnte sein, dass wir im Juli, August noch immer nicht fahren, ich kann mir es nicht vorstellen. Also, das ich ist, kann mir es auch nicht vorstellen, irgendwie. Also, Alarm, kann man beim besten, äh, der April wird vielleicht noch draufgehen, ja, wenn es blöd hergeht, vielleicht haben wir im Mai auch noch Probleme. Aber ich glaube, das war dann und ich glaube, dann wird es spätestens auch unsererseits anstarten und und ja, ja. dann <lacht> hoffen wir, dass das so schnell wie möglich umgeht. Wir ja, um, genau. können dann die Leute gerne ein bisschen in die Kommentare reinschreiben, was, was so die Philosophien sind der Einzelnen, was jeder denkt. Also, wir wollen da keine, keine Hausdiskussionen, Ge sondern einfach ganz, genau. ganz normale. Äh, gerne, auch, ja. gerne auch Fragen zum Beispiel, die ich weiß nicht, wie das dann funktioniert, das ist mal weiterleitet, dass ich vielleicht jetzt das Veranstalter, weil wir da jetzt gerade halt geredet haben beantworten zum Beispiel oder so. Also ja, jederzeit genau. gerne kein Problem. Wir, wir sind ja eh weiß ja, jeder, dass wir halt sowieso für unsere Kunden immer da sind und jetzt natürlich in der schwierigen Zeit genauso. Ja. Also wenn wer Fragen hat, kein Problem, du musst mir halt irgendwie zukommen lassen. Ja, die, die sollten, die sollten deswegen, kann ich dann eh mitlesen. Du kannst mitlesen. sie schreiben das, also ich tue das ja, ja. quasi in YouTube rein mit dem mit als Podcast und dann können die unten Kommentare auch schreiben. Uh, und können da genau. fleißig diskutieren und können uns Fragen stellen, wenn's, wenn wir was übersehen haben oder wenn wir was nicht bedacht haben. Genau. genau. Da kommen ein paar interessante Fragen zusammen und wir wiederholen das einfach nur einmal und thematisieren dann die Fragen, die zusammenkommen, kann man auch machen, wenn du genau. Lust und Laune dazu hast. Mehr. Wir sind eh mehr oder weniger da <lacht> ha, haben wir und haben jetzt Zeit, dass wir wieder rutschen. Genau. Alles klar, Frankie. Ich danke dir äh, für deine Zeit. Ähm, die Zuschauer natürlich danke schön fürs äh, Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören. Und ja, dann beenden wir den Podcast hier und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke dir, Frankie. Ich danke dir, Matthias, dass du dir wirklich hast und ich wünsche allen da draußen, dass sie hoffentlich gesund bleiben und nicht betroffen sind. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns alle in absehbarer Zeit auf der Rennstrecke wiedersehen. Danke euch. Das war der Motorrad-Podcast mit Matthias Meindl. Das bin übrigens ich. Ich würde mich natürlich auch auf ein Abo freuen und natürlich darfst du auch gerne deine Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin und ciao.